Hallo, heute sprechen wir über die Uhrzeit. Wie sagt man die Uhrzeit auf Deutsch? Am Ende dieses Videos, der wird auch kristallklar sein. Du solltest zuerst verstehen, dass die Uhrzeit man auf Deutsch sagen kann auf formelle und informelle Art und Weise. Formell gesagt die Uhrzeit. Wir haben 24 Stunden Zählung. Das heißt, wir haben auch 17 Uhr, 18 Uhr bis 24 Uhr. Und zuerst sagt man Stunden, dann das Wort Uhr und dann Minuten. Zum Beispiel, es ist 22 Uhr 10. 22 Uhr Uhr, 10. Andererseits, im Alltag, informeller gesagt, Uhrzeit ist viel, viel, viel öfter. Dort sagt man zuerst Minuten, dann Stunden, mit Hilfe von der Präpositionen vor und nach. Und wir haben zwölf Stunden zählt. Wenn nötig, ergänzt man morgens, vormittags, nachmittags, um die, um die Tageszeit deutlicher zu machen. Wir haben es schon gesagt, man nennt zuerst die Minuten und dann Stunden mit Hilfe von zwei Präpositionen, vor und nach. Was das eigentlich bedeutet. Nehmen wir als Beispiel. Wir möchten äh, die Uhrzeit sagen, und es ist genau jetzt, 2 Uhr zwölf. Wir werden dann sagen, es ist zwölf Minuten, weil wir sagen zwölf Minuten, nach zwölf, weil äh, es ist schon vorbei. Diese zwölf Minuten sind schon nach diese zwei Uhr. Wenn wir wollten sagen, äh, es ist 1 Uhr 48 so zwölf Minuten vor zwei, wir sagen genau das. Es ist zwölf Minuten vor zwei. Noch, was können wir noch sagen mit Vor und nach? Wenn wir haben zum Beispiel 18.20 Uhr, wir werden logischerweise sagen, es ist 20 nach 6. Wenn wir haben 17.40 Uhr, wir werden sagen, es ist 20 vor 6. Bei 15 Minuten Abständen sagt man nicht die Zahl der Minuten, sondern sagt man Viertel. Warum Viertel? Von einer voller Stunde, von 60 Minuten, ein Viertel ist 15 Minuten. Zum Beispiel. Es ist gerade 17.45 Uhr. Oder, informell gesagt, es ist Viertel vor 6. Weil wir haben noch ein Viertel bis 6. Oder, es ist 18.15 Uhr. Oder, es ist Viertel nach sechs. Bei halben Stunden sagt man nicht die Zahl der Minuten, sondern es ist halb plus die Zahl der nächsten vollen Stunde. Zum Beispiel, es ist 17.30 Uhr, es ist halb sechs, weil sechs ist unsere nächste volle Stunde. Bei vollen Stunden verwendet man oft das Wort Uhr. Zum Beispiel, es ist 6 Uhr. Jetzt ist es 9 Uhr. Bei der Zahl 1 gibt es eine Besonderheit. Wenn man das Wort Uhr nutzt, dann sagt man nur ein. Zum Beispiel, es ist ein Uhr. Wenn man lässt das Wort Uhr, dann muss man sagen, es ist 1 wenn du dieses Video hilfreich findest und nicht mehr verwirrend bist, wie kann man die Uhrzeit auf Deutsch sagen? Dann bitte Like und Subscribe anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.